Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Viktoria und solltest du mich noch nicht kennen, darfst du gerne bei meinen vorherigen Videos in diesem Lernzyklus vorbeischauen. In unserem letzten Beispiel hat sich Frau Müller selbst Limonade hergestellt. Jetzt gibt es eine neue Aufgabe. Frau Polster hätte gerne, dass Frau Müller ihre Limonade zu der Gartenparty mit 30 Gästen mitbringt. Frau Müller macht das natürlich gerne, aber sie muss dafür das Rezept anpassen. Sie nimmt an, dass jeder Gast drei Becher von der Limonade trinken wird, wobei ein Becher ein Viertel Liter fasst. Wie viel Liter Limonade muss Frau Müller herstellen? Wir überlegen jetzt wieder, welche Informationen aus der Angabe für unsere Berechnung wichtig sind. Solltest du schon wissen, wie du zum Ergebnis kommst, pausiere jetzt das Video und leg mit der Rechnung los. Solltest du etwas Hilfe brauchen, bleib einfach dran und gemeinsam schaffen wir das schon. Wir haben hier viel Text. Deshalb gehen wir Schritt für Schritt an das Beispiel heran. Wir schauen uns zuerst wieder die Zahlen an. Sind sie alle wichtig für unser Beispiel? Ist es wichtig zu wissen, wie viele Gäste zu der Party kommen? Ja. Ist es wichtig zu wissen, wie viele Becher jeder Gast trinken wird? Ja, auch das. Und zu guter Letzt ist es wichtig, wie viele Liter in einem Becher passen? Ja. Nun können wir auch mit der Rechnung schon starten. Wir fertigen wieder eine kleine Skizze an. Also es geht hier um Becher und jeder Becher fasst ein Viertel Liter. Wir wissen, dass jeder Gast drei Becher trinkt. Also können wir wieder, wie im vorherigen Beispiel, mit drei multiplizieren. Jetzt müssen wir noch einbauen, dass 30 Gäste insgesamt kommen. Also multiplizieren wir den ganzen Ausdruck noch mit 30. Weißt du, was da herauskommt? Ich lasse dir kurz Zeit zum Rechnen. So, mein Ergebnis ist 90 Viertel. Aber weißt du jetzt, wie viele Liter das genau sind? Ja, ich auch nicht. Das schreiben wir lieber nochmal um. Also, wie oft geht 4 in 90? Hm. Genau, 22 Mal. Und um 2 Viertel bleiben übrig. Siehst du auch, wie ich, dass wir hier wieder kürzen können? Nämlich mit 2. Also Machen wir das und erhalten so ein halbes. Unser Ergebnis ist also 22,5 Liter. Wir wissen jetzt, dass Frau Müller 22,5 Liter benötigt. Also können wir auch unsere Antwort schreiben. Frau Müller muss mindestens 22,5 Liter Limonade herstellen. Jetzt haben wir noch eine Aufgabe. Unsere neue Aufgabe lautet, 9 Liter Limonade erzeugt man also aus 2 Flaschen mit je 3 Viertel Liter Orangensaft und 5 Flaschen mit je 1,5 Liter Mineralwasser. Nun möchte Frau Müller 22,5 Liter Limonade herstellen. Wie viele Flaschen Orangensaft und Mineralwasser muss sie kaufen? Versuche diese Aufgabe zuerst alleine zu lösen und vergleiche im Anschluss mit mir. Als kleiner Tipp, am Anfang dieser Aufgabe stehen Dinge, die uns eigentlich schon bekannt sind. Brauchen wir sie also womöglich zur Berechnung der Lösung? Pausiere jetzt das Video und starte mit deinen Rechnungen. So, ich habe damit angefangen, mir zu überlegen, um wie viel mehr Limonade Frau Müller denn jetzt eigentlich herstellen muss. Dazu berechne ich 22,5 durch 9. Da ich das so aber nicht im Kopf rechnen kann, schreibe ich die 22,5 in 45,5 um und die 9 in 9 Eintel, um leichter den Kehrwert bilden zu können. Also 45 halbe mal ein Neuntel. Und hier kann ich 45 und 9 kürzen und so bekomme ich das Ergebnis 5 halbe. Und diesen Faktor muss Frau Müller also mehr Limonade herstellen. Ich habe nun zwei Lösungswege ausgearbeitet und möchte dir beide vorstellen. Beim ersten Lösungsweg übernehme ich aus unserem vorherigen Video die Anzahl der Liter, die Frau Müller benötigt, um 9 Liter Limonade zu erzeugen. Aber du kannst sie auch aus der Angabe wieder berechnen. Wir benötigen drei halbe Liter Orangensaft und 15 halbe Liter Mineralwasser, um 9 Liter Limonade zu erzeugen. Jetzt müssen wir diese Anzahl der Liter mit unserem Faktor multiplizieren. Also drei halbe mal fünf halbe ergibt 15 Viertel und dasselbe mit Mineralwasser. Nun wollen wir aber die Anzahl der Flaschen wissen. Also müssen wir durch die jeweilige Füllmenge dividieren. Das bedeutet, wir rechnen 15 Viertel durch 3 Viertel. Jetzt bilden wir wieder den Kehrwert und sehen, dass wir auch hier wieder kürzen können. Nämlich 15 und 3 durch 3 und 4 und 4 durch 4. So kommen wir auf 5 Flaschen Orangensaft. Dasselbe machen wir auch mit dem Mineralwasser. Und auch hier sehen wir wieder nach der Bildung des Kehrwerts, dass wir kürzen können. Also machen wir das und nach der Berechnung erhalten wir 25 halbe bzw. 12 ganze und eine halbe Flasche Mineralwasser. Jetzt können wir auch schon unseren Antwortsatz verfassen, aber da wir in dem Supermarkt keine halben Flaschen kaufen können, runden wir zwölfeinhalb auf. Also schreiben wir, Frau Müller muss 5 Flaschen Orangensaft und 13 Flaschen Mineralwasser kaufen. Nun möchte ich dir eine andere Methode vorstellen, die deutlich schneller geht. In der Angabe können wir bereits die Anzahl der Flaschen für Orangensaft und Mineralwasser für 9 Liter Limonade entnehmen. Diese können wir direkt mit dem Faktor 5 halbe multiplizieren. Also rechnen wir 2 mal 5 halbe ist 5 Flaschen Orangensaft und 5 mal 5 halbe ist 12 ganze und eine halbe Flasche Mineralwasser. Auch hier verfassen wir wieder unseren Antwortsatz, Frau Müller muss fünf Flaschen Orangensaft und 13 Flaschen Mineralwasser kaufen. Und schon hast du die Aufgabe gelöst. Und das war es auch schon mit dem Videolernzyklus zu Textaufgaben mit Bruchzahlen. Du kannst stolz auf dich sein und ich bin mir sicher, dass du jetzt jede Textaufgabe mit Bruchzahlen mit Leichtigkeit lösen wirst.